Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier im Klofenserturm turm stehen geblieben. Wir haben letztens die ganzen Weisenden kaputtgeschlagen, die nur mit Knofenzer kämpfen konnten. Unser Pokémon, unser Starter, hat sich entwickelt zu von Feurige zu Igelava. Hier finden wir ein Fluchtseil, mit dem können wir ganz einfach aus diesen Turm raus. Ich möchte euch gleich zeigen, wie das funktioniert. Und ähm, nun werden wir gegen den Weisenden kämpfen. Den Weisesten der Weisesten. Schön, dass du gekommen bist. Dr. knuffenza ist eine Trainingsstätte. Trainer und Pokémon prüfen ihre Freundschaft, um gemeinsam eine rosige Zukunft aufzubauen. Und ich bin der letzte Test. Erlaube, dass ich die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon überprüfe. Oh yeah, wenn wir das schaffen, dann kriegen wir eine VM. Ich gehört da. Der Marek hat... Ja gut, Fenser. Verbrennen wir also mit unserem Igelava das guckt ja finde ich seltsam dass sich feurigel erst ab level 12 in dieser gen Gluter lernt und dann erst level und dann schon direkt level 40 sich entwickelt ich dachte wirklich das würde sich level 15 16 entwickeln aber so früh 14 das wusste ich wirklich nicht aber entwicklungslevel haben die soweit ich weiß noch nie geändert könnte falsch liegen aber ich Glaubt das nicht? Ich find das sehr interessant. flammen wäre geil, aber das lernen wir gleich später, glaube ich. Ach, du mit deinem Teppel. Komm her. So, Hut, Hut. Kann auch nichts. So, wir werden gleich gegen den Arenaleiter dieser Chat kämpfen: Falk. Und wir, wir kriegen Level 15. Zur letzten Entwicklung von Igilava wird aber noch ein bisschen dauern. Vermut mal nach arena 5 oder so. Könnte ich mir vorstellen. Es ist am ja momentan unser erstes also unser einziges Pokémon im Team, deshalb er hat sich auch schon so schnell entwickelt, aber wird sich nach dem ersten Arena ändern, kann ich sagen. Ah, oh, sehr gut. Du und dein Pokémon dürftet keine Probleme mit, mit dieser Attacke haben. Nimm diese Vm. Sie enthält Blitz. Mike hält Vm 05. Mit Blitz kannst du die dunkelsten Orte erhellen. Um Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden zu können, benötigst du den Orden des Arenaleiters von Viola City. Okay, dann sollten wir uns doch den sofort schnappen. Aber ich werde doch nicht den, äh, das Wuster benutzen, weil mir ist eingefallen, dass ich noch Defensor fangen wollte. Und deshalb hoffe ich, dass ich jetzt während ich zurückgehe einen Defensor finde. Komm schon. Wildes Pokémon. Hallo. Äh, ist es schon das Ende? Nee, noch nicht. Gut. So, ich laufe ein bisschen mehr rum, weil ich will ein wildes Geofensa fangen. Vielleicht sogar noch ein zweites. Ja, dauert hier ein bisschen, bis die herkommen. Die werden nicht ins Team kommen. Das ist kein Irgendwie spielt er sehr schnell. Weiß auch nicht warum ich nie dass er so schnell spielt Okay, ich finde gerade nur äh, radfratz seltsam na egal wir werden bestimmt noch äh, früher oder später ein fenster finden die sind ja jetzt nicht so selten ist ja auch egal so. ich aber sagen bevor wir in die arena gehen werde ich mich noch schnell etwas heilen ich glaube sogar in dieser stadt gibt es einen ähm, ein Secret. Es Gibt hier irgendwo, glaube ich, ich, weiß nicht, ob es diese Stadt war, aber irgendwo gibt es, glaube ich, so ein verstecktes Haus hinter den ganzen Wäldern, was mal geplant war, hier reinzukommen, was sie aber dann gekuttet haben und dann wieder da vergessen haben, da liegen gelassen haben. Eigentlich sehr interessant, wenn man darüber so nachdenkt. Wie das sich die Pokémon Arena Leiter, Falk, der elegante Meister der Fluh-Pokémon. Okay, soll jetzt heil werde ich trotzdem noch ein bisschen warten, denn ich rede mit den Leuten hier. Von der Pokémon Arena in Biola City ist ein großartiger Trainer. Er hat die Arena seines Vaters geerbt und hat dort hervorragende Arbeit geleistet. Ah, ja. Hier ist Markt. Wieso tritt er so? Hallo? Äh. Hallo? Bist du eine Trainer? Hast du gewonnen in dem Kampf gegen den arena Lata? Nein. Ah, ja. Dann lernen sollst du folge mir. Ein Lehrer, es ist gut für dich bei mir zu lernen. Okay. Uh, uh, hi? Uh, Lehrer, oh, so lautet mein Name. Wunderbar, sie Pokémon. Oui? Ich werde dir beibringen, ein besserer Trainer zu werden. Was möchtest du wissen? Willst du Gewinner? Du sein, willst ein Gewinner? Du sein, ja. Gut, so lass mich dir erklären. Im Kampf wird das erste Pokémon auf der Liste beginnen. Ändere die Aufstellung in der Liste, um dich den G G Gegebenheiten anzupassen. Möchtest du noch mehr irren? Ja. Du möchtest also wissen, wie man Pokémon richtig trainiert. Gut, so lasst mich erklären. Selbst wenn ein Pokémon nur kurz an einem Kampf teilnimmt, erhält es einige EP. Platziere schwache Pokémon an der Spitze der Liste, tausche sie dann im Kampf gegen ein anderes Pokémon, so können dann auch schwache Pokémon stark werden. Boah, das ist ja krass, Alter. Schwache Pokémon, die stark werden können, Alter. Das ist ja ein Ding. Ja, komm, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Let's go. Jetzt gibt es noch Trainer, aber erstmal mal in der arena mit den leuten sprechen yeah, yeah. Du, du, du. das sieht die pumpen arena Hi. hey zwar bin ich kein trainer aber ich kann dir gute tipps geben glaub mir wenn du es tust kann dein traum von der meisterschaft in erfüllung gehen du glaubst mir dann pass auf die pflanze schwach gegen typ flug das sollst du dir merken ja also wenn man hier in die wir genommen hat ist man, äh, bis auf in die arena das erste Trainer lass mich herausfinden ob du gut genug bist um gegen falk anzutreten ich denke ich bin schon gut genug mein freund und da haben wir einen vogelfänger leo mit seinem habitak ist so das ist so das gegenstück zu taub sie kann man sagen und ich habe auch so den benutzt obwohl ich einsetzen sollte aber tech macht ja auch sehr viel damage wie ich sehe das ist sehr hochinteressant <lacht> so, Das war's schon Also war es halt wirklich stark schon Aber wir werden hier keine probleme haben Das kann nicht wahr sein Das ist peinlich von einem anfänger besiegt Tja. Das motto lautet courage Sie alle hier üben Tag und Nacht, um Vogelmeister-Trainer zu werden. Komm schon! Okay, ich kann ja schon. Der Klaus mit seinem Taubsi. Das ist mal schön gerostet. Ich habe Hunger auf Federvieh. Mmh, lecker Geflügel. <lacht> so ich so ein bisschen Erfahrung von. Noch ein Taubsee. sich auch gar nichts einfallen lassen, oder? Und das ist done. Easy So, reicht ja, jetzt? Wir gegen gegen Falk kämpfen. Gar! Falks Fähigkeiten sind unübertrefflich. Du solltest dich nicht überschätzen, nur weil du mich geschlagen hast. Ah ja. So Falk. Reicht jetzt! Let's go! Ich bin Falk, der Erinnerleiter von Viola City. Man sagt, dass man die Flügel von Flug-Pokémon mit einem elektrischen Blitz stutzen kann. So etwas werde ich niemals zulassen. Ich werde dich die wahre Kraft der Flug-Pokémon spüren lassen. Da ist der Leiter Falk! Schickt... Äh, taub sie. Okay. Du, du, du, du, du, du, du. ich liebe die einfach diese Musik, oh yeah! Topsy ist jetzt Roasty toast. yeah! Das wird sehr lecker auf dem Grill gebraten, als ob das kein Level Up ist! What the heck? Oh, Tauboga. Das ist die Weiterentwicklung von Taupsy. Aber nur Level 9? Ey, das ist gehackt! Topsy entwickelt sich viel später zu Tauboga. Das reicht mir! Du hast mich zur Weißblut gebracht! Ja, wie, wie, ja. Oh, überlebt das! Windstoß! Oh oh. Oh, ja gut. <lacht> das hat sich dann wohl geklärt. Ja, dann die Musik nicht mehr lang, aber naja, das war so gesehen ein kleiner äh, Geschmack auf die Arenaleiter später im Spiel. Und wir erreichen Level Verflixt, mein Vater hat Flug-Pokémon geliebt. Also gut, nimm dies. Es ist der offizielle Flügelorden der Pokémon-Liga. Oh? Der Flügelorden stärkt den Angriffswert deiner Pokémon. Okay, das wusste ich sogar gar nicht. Außerdem könnt deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Hier, ich habe noch etwas für dich. Tier 31, okay. Was mache ich damit? Was ist das? So benutzt ein Pokémon eine TM. Erlernt es sofort eine neue Attacke. Überlege dir den Einsatz gut. Eine TM kann nur einmal eingesetzt werden. Also hier in Gen 2. TM 31 enthält Lehmschelle. Sie fügt dem Gegner Schaden zu und reduziert gleichzeitig seine Genauigkeit. Mit anderen Worten, sie ist sowohl defensiv als auch offensiv. Okay, danke schon für die TM, aber werde ich wahrscheinlich nicht verwenden müssen. Das war auf jeden Fall der erste Arena-Leiter. Ihr seht schon links, wir haben den ersten Orden bekommen und. Was ist denn schon wieder? Wir haben einen Notfall? Hallo, Mike? Wir haben etwas über das Ei herausgefunden. Mein, Assist mein Assistent ist im Pokémon Center von Viola City. Würdest du mit ihm sprechen? Okay. Na, zumindest muss ich nicht zurücklaufen. Ähm, ich glaube, Remake ist das schatten Center im Markt. Ich habe einen wackeligen Baum gesehen. Wenn du ihn berührst, windet er sich und tanzt cool. Okay. Was tabert der? Sie verwendet die Namen ihrer Lieblingsspeisen. Als Spitznamen für ihre Pokémon meine ich. Achso, für ihre Spitznamen meine ich. Ich hab's selbst selbst angehört, was ich gesagt habe. Ich nenne meinen Taubsi Artbeere. Okay. Weird. Okay, ja, hier geht's nicht lang. Da ist die Absperrung. So, aber wir sollen zum pokémon center gehen, wegen dem Ei. Okay. I guess. Dann geh mal her, das bist du wahrscheinlich, oder? Mike, lange nicht gesehen. Professor Lynn hat mich gebeten, nach dir zu suchen. Er hat noch eine Bitte an dich. Nimm bitte das Pokémon-Ei. Okay. Wir haben entdeckt, dass ein Pokémon erst schlüpft, nachdem es im Ei gewachsen ist. Außerdem muss es sich in der Nähe anderer pokémon befinden, um zu schlüpfen. Mike, du bist die einzige Person, auf die wir uns verlassen können. Bitte ruf Professor Lindan, wenn das Ei so weit ist. Ich finde es ja lustig, wie die diesem Spiel immer tun, als hätten die noch nie zuvor in diesem ganzen Leben ein Ei gesehen. Als ob es so ein Ei so selten wäre. Warte, was? Das Ei wird geheilt? Okay. Ich werde das Ei verbrüten, aber das Pokémon, was innen drin ist, das wird nicht unser Teammitglied. Wir die es wissen, was da drin ist. Es bewegt sich manchmal. Es könnte bald schlüpfen. Oh, okay. jetzt schon. Na naja, okay. So, machen wir unsere, setzen wir unsere Reise fort und wir gehen los zur nächsten Stadt. Muss heute eh nichts anderes übrig. Wir haben noch einen Obstbaum. Ach, warte wir wollen, dann noch im Pommermarkt, mit Leuten sprechen. Das hab ich ganz vergessen. Ja, ja, ja. Pokémon sind haben wir auch schon mit dir geredet, oder? Ich hoffe mal. Fängst du ein Pokémon ist es vermutlich sehr schwach, aber letztendlich wird es wachsen und stärker werden. Es ist wichtig Pokémon sehr viel Liebe zu schenken. Okay. Liebe. Pokémon können Items wie Trank und Gegengift tragen, aber offenbar sind sie nicht in der Lage, künstlich hergestellte Items zu benutzen. Deshalb hat man Bären. Bären sind immer besser als die Items in den Läden, Leute. Mehr durch das. So, und hier ist eine neue Route. Wie wir immer mit dem Schild zur Seite lesen können. Äh, Route 32, Viola City, Azalea City. Man kann ja auch nach links. Alfruinen, Osteingang. Aber in, der Astro in den Alfruinen können wir noch gar nichts machen. Aber ich wollte schon mal mit den Leuten reden, aber ich weiß hier nicht viel machen. Das machen wir dann andermal, wenn wir dann mehr hier machen können. Du untersuchst die Ruinen? Ich sehe einen Wissenschaftler ins Spiel. Ah, ja. Alfruin, eine Besichtigungsstätte für Touristen. Versuche die schenkba schenkbaren Steintafeln zu bewegen. Wo krieg ich dann was? Auf den Steintafeln sind Zeichnungen. Ich versuchte, die zu bewegen. Ich frage mich, was sie darstellen. Und da sind wir in den Alt-Ruin. Aber, hier machen wir noch nichts, das spare ich mir für eine eigene Folge auf, wo wir dann die komplette Alp-Ruin machen. Wir brauchen nämlich erstmal was, damit wir was mit Wasser anfangen können, kann ich nur sagen. Deshalb gehen wir erstmal nach unten. Normalerweise hält einen auf, wenn man den ersten Orden nicht hat. Aber jetzt haben wir ihn, ja? Du besitzt einige po gute Pokémon. Sie sind bestimmt wegen der vielen Kämpfe, die du mit Wien und bei Viola City absolviert hast, so gut. Das Training in der Arena muss von großem Nutzen gewesen sein. Nimm dies als Andenken an Biola City. Damit werden Pflanzenattacken verstärkt. Wundersaat! Dankeschön. Die Erfahrungen von Biola City werden dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wundersaat ist eine ein Item, was Pflanzen-Pokémon verstärkt. Oder Pflanzenattacken? Eins von beiden, bin mir jetzt auch nicht sicher. Und hier finden wir schon Voltilan. Ein sehr süßes Pokémon. Und ja, ähm, ich würde sagen, ich deckel das mal, ich hoffe, dass du überlebt. Ah, äh, oh, es überlebt sogar. Nee, oh, ist es ist nicht süß. Ja, und weil ich so süß finde, kommt das ist jetzt in den Pokéball rein. Komm, bleib drin. Muss dreimal wackeln. Eins, zwei, drei. Yes, das ist drin. Toll, Voltilam wurde gefangen. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Geil! Sein Fell wächst ständig. Im Sommer wird es gesichert, aber sein Fell wächst binnen einer Woche nach. Ah ja. Und tatsächlich wird das ein Teammitglied, Leute. Ich werde es nämlich Amphi nennen. Warum? Ähm, ist ein kleiner Spoiler, deshalb werde ich euch das dann in einer anderen Folge erzählen, warum ich es Amphi nenne. Aber da haben wir es. Ein neues Teammitglied. Es ist Typ Elektro und das kann sehr nützlich sein. Ich würde am liebsten jetzt mal zurückklatschen. Lass mich bitte in Ruhe. Oh, es ist ein Typenza, das fäng ich dann auch nochmal. Das kann ich gut gebrauchen. Dann können wir noch, doch nochmal das äh, Tauschen zeigen. Das, das Trading. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes, wir haben es gefangen. Zwei neue Pokémon, neues Teammitglied. Seid Spaß, das wird jetzt kein neues Teammitglied. Es bohrt seine Füße tief in die Erde, um Wasser aufzunehmen. Dann kann es nicht vor Feinden fliehen. Das ist egal, wie wir es nennen. wollen nur hier schnell raus, um zur Stadt zu kommen. Wow, okay, nee. Vorspulen ist irgendwie gerade zu schnell. Normalerweise ist es nie so schnell. Ich weiß nicht, das liegt. Ich lasse es lieber mit dem Vorspulen. das ist viel zu schnell. So, erstmal unsere Pokémon heilen. Und dann wird, äh, getauscht. Dann wird, ihr sehen, wie das Trading in dieses Spiel funktioniert. Ach, schon, wir haben jetzt vier Pokémon. Wegen dem Ei. Naja. So kann es ablaufen. So, und der Typ da unten wollte ja, äh, Clifensa gegen Onyx traden. Das machen wir jetzt mal. Dann können wir ganz am Anfang des Spiels sogar einen Onyx haben. Ich habe den Pokémon. Hast du einen Clifensa? Möchtest du es gegen meinen Onyx tauschen? Ja. Äh. Warum steht männlich? Ja, Vieh ist jetzt männlich. Ist mir eigentlich egal, ob es männlich oder Würde beides für mich passen, aber ist eigentlich komplett egal. So, nach fenster Okay, benutze das Gamelink-Kabel. Und da wird getradet. Mit dem Link-Kabel, aber das Emulator ist, wird das sofort emuliert. Nein, nein. Nur im Online, nur im Tra äh, Trading gegen richtige Leute. Bei so einem Trailing, das ist ja NPCs. Defensor G gesendet an Tobi. Ich finde aber die Ammunition cool. Für Mike's Defensor überträgt Tobi Onyx. Leb wohl, Onyx, sagt Tobi. <lacht> Schon cool gemacht eigentlich. Das ist auch so eine Schlange. Ja gut. Ja gut. Ist Onyx ja auch eigentlich. Eine Steinschlange. Wenn es jetzt sehen. <lacht> Kümmere dich um Onyx werde ich. Mike tauscht Onyx gegen Luvenza. Ja, ich habe mir fenster besorgt. Danke. Hi, wie geht es mein Onyx? <lacht> ja, aber wir werden Onyx nicht benutzen. Deshalb packen wir es wieder sofort zurück in die Box. will wir mal zeigen, wie das hier funktioniert mit der Box? Zack. Äh, Pokémon ablegen. Äh, uh, und da. Aaron heißt es. Hat ein Item. Okay, Moment. Ich würde jetzt schon gerne wissen, was für ein Item das trägt. Moment mal Leute. Was trägt es? Bitterbeere. Okay. Dankeschön, I guess. So. Aber jetzt kommt Onix in die Box rein. Und mit diesem Geschrei würde ich sagen, beenden wir diese Folge und fangen die nächste Folge dann in der nächsten, in der neuen Route an. Wir werden dann hoffentlich schon in eine neue Stadt gelangen. Azalea City heißt sie dann wohl. Ähm, ja, mal schauen, wie wir uns durchschlagen werden. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Posi-Wertung freuen. Und, äh, außerdem, Abo wäre geil und ja, drei, ciao!